Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric und ich habe es, glaube ich, ein bisschen zu sehr ausgereizt. Ich habe irgendwie die ganze Zeit nicht geladen und habe es irgendwie verpennt. Und jetzt bin ich bei 0 und ich habe irgendwie noch zwei Kilometer bis zur nächsten Ladestation. Äh, der Wagen hat sich schon gemeldet und sagt, dass er sich jetzt gleich abschaltet. Also ich weiß nicht, ob ich da noch hinkomme. Akku erschöpft. Und jetzt... Bitte fahren Sie rechts. Oh nein. Das Auto schaltet sich in oh, jetzt Prozess. schaltet sich der Wagen ab. Ich schaff's nicht. Ich muss rechts ranfahren. Ja, er geht aus. Oh Leute, Scheiße, ich bin liegen geblieben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, zum Glück passiert sowas in Wirklichkeit so gut wie nie oder höchstens ganz, ganz selten. Also mir ist es in meiner fünfjährigen Elektroauto-Zeit nicht einmal passiert, dass ich irgendwie in Schwierigkeiten kam, auch nur in die Nähe davon liegen zu bleiben. Auch ich kenne keinen, der jemals mit dem E-Auto wirklich liegen geblieben ist, weil der Akku plötzlich unter 0% gesunken ist und er die Ladestation nicht erreicht hat. Aber viele Leute, die sich für ein E-Auto interessieren, haben wahnsinnig Angst davor, mit dem Auto liegen zu bleiben. Und diese Reichweitenangst ist ja geradezu sprichwörtlich. Ja, und mit dem Auto früher mit dem Benziner oder Diesel, da gab es halt einen Reservekanister in Notfällen, da passten dann irgendwie 5 Liter rein und damit kann man dann irgendwie 50 oder sogar noch mehr Kilometer. Hier mit dem E-Auto, ja, da sieht es schlecht aus. Auch das Szenario, dass man irgendwie auf der Autobahn liegen bleibt, wenn man in einen Mega-Stau im Winter bei Schneefall gerät. Und dann irgendwie stundenlang steht, da gibt es ja diesen Mythos, dass alle E-Autos dann irgendwie auf der Autobahn liegen bleiben und abgeschleppt werden müssen. Aber das ist natürlich Quatsch und vor allem jetzt erst recht, denn jetzt gibt es natürlich schon länger was, was als Reservekanister für Elektroautos dienen kann. Und nicht nur das, ähm, es kann natürlich noch viel mehr. Ich rede von so einer Powerstation. Und ihr kennt ja diese Power Stations, ob sie jetzt Ecoflow heißen oder Blue und so weiter und so fort. Das sind ja so ein bisschen die Platzhirsche, aber ich habe jetzt mir eine Powerstation besorgt. Die hat schon das Wort Fuel im Namen. Also quasi Treibstoff. Ka nee, nicht Car-Fuel, sondern Craft Fuel heißt sie. Also das R ist quasi vor dem A. Und das ist mehr oder weniger eine relativ unbekannte Powerstation und die möchte ich euch mal vorstellen. Und die ist total klein und vor allem relativ günstig, also Preis-Leistungsverhältnis finde ich sagenhaft. Und was man mit der jetzt hier, mit diesem alten Tesla machen kann, wenn man wirklich mal bei 0% liegen bleibt, ob man da viel in den Akku bekommt und wenn ja, wie viel, wie weit kommt man denn damit theoretisch? Die hat nämlich nur 1000 wattstunden also eine kilowattstunde das ist ein ganz kleines ding grundfläche eines din a4 blatts das schauen wir uns mal heute an und noch darüber hinaus was diese powerstation alles kann das erfahrt ihr in diesem video ja dann gucken wir mal was haben wir denn jetzt noch im akku wir sind jetzt aktuell bei 42 prozent das ist natürlich noch ausreichend das ganze hier ist ja auch nur ein test und was haben wir für eine reichweite im moment noch wir haben 188 Kilometer Restreichweite und diese Anzeige beim Tesla ist ziemlich genau. Die wird nämlich errechnet aus der Fahrweise der letzten 10 Kilometer und zwar im Durchschnitt. Wir haben also noch 188 Kilometer und wenn wir nachher mehr Kilometer auf der Anzeige haben, dann kommen die durch diese eine Kilowattstunde, die wir von der Power Station bekommen haben. So, dann holen wir unseren Reservekanister mal aus dem Kofferraum. Da ist das gute Stück. Das ist die Crafuel Alto 1200. Die hat also 1000 Wattstunden und soll bis zu 1200 Watt abgeben können. Und das ist quasi ideal, um so ein Elektroauto mal aufzuladen, wenn auch mit wenig Energie. Denn da passt ja nur eine Kilowattstunde rein. Also kommt auch maximal eine Kilowattstunde ins Auto. Ja, und wir schließen das natürlich über Schuko Kabel an. Das heißt, da habe ich ja meinen schönen Tesla Schuko Adapter zu, zu Typ 2. Zum Glück habe ich hier noch einen. Und äh, vorher müssen wir aber darauf achten, dass der Wagen auch nur 1000 Watt, also 1 Kilowatt, Leistung zieht beim Laden. Das kann man beim Tesla zum Glück ja einstellen äh, im Bordcomputer, weil wenn man natürlich die volle Ladeleistung ziehen will, dann saugt man das Ding leer und das wird natürlich sofort abschalten, weil alles was über 1200 Watt geht, da gibt es eine Toleranz. Ich glaube 1,8 kW kurzzeitig kann diese Powerstation abgeben, aber danach macht sie dicke Backen und schaltet aus. Also Anlaufstrom sozusagen, Anlaufleistung. Das heißt, das muss ich erstmal machen, auf 1000 Watt 1 kW reduzieren und dann geht's los mit dem Laden. So, dazu stelle ich hier den Ladestrom auf 5 Ampere. Und 5 Ampere mal 220 Volt, ja, das ist ein bisschen mehr als 1 kW. Aber das sollte eigentlich ausreichen. So, ich öffne den Ladeport. Schließe Typ 2 hier mal einen Tesla an, dann schalte ich mal die Powerstation ein, aktiviere die äh, AC-Steckdosen und jetzt geht's los, jetzt wird der Ladestecker eingesteckt. Zack. Fängt er an zu laden. Jo, hier leuchtet es schon mal grün. Jetzt müsste er die Leistung langsam hochdrehen. Jo. Und wir sind bei 1055, 1060 Watt. Also ein bisschen über 1 kW. Und schon gehen die Lüfter hier an. Weil das ist natürlich die Maximalleistung, die das Ding abgeben kann. Und dann wird das natürlich gekühlt. Das heißt, die Lüfter drehen ziemlich laut. So, jetzt haben wir eine Stunde Zeit. Bei 1000 Watt Einspeisung und einem 1 Kilowattstunden großen Akku. Ja, sollte es eine Stunde dauern, bis das Ding leer ist. Ja, in der Craft Fuel Power Station ist noch 67 Prozent und wir haben jetzt hier schon 1 Prozent gewonnen. Das heißt nach 33 Prozent, also klingt ja fast so als könnten wir hier 3% reinladen mit dieser 1 Kilowattstunden großen Alto, äh, Alto 1200 von Craft Fuel. Das wäre ja sensationell. Wir sind hier noch bei der Reichweite bei 189 Kilometer, müsste aber eigentlich mehr sein, weil 1% mit dem Model S, das sind ungefähr 2,5 Kilometer. Denn 100 sind ungefähr 250 Kilometer, zumindest im Winter. Im Sommer sind das 300 Kilometer, aber im Winter sind es halt nur 250 Kilometer. Das aber real, auch wenn ich schnell fahre auf der Autobahn. Jetzt sind es 190, jetzt ist er umgesprungen. Okay, also 2 Kilometer haben wir gewonnen und 1% haben wir schon gewonnen bei ungefähr 67, 67 was die Powerstation noch hat. Ja, das wird spannend. So, bei 5% angezeigter Restkapazität hat die Powerstation hier sich abgeschaltet. Ist natürlich gut, damit sie nicht Schaden nimmt. Sollen wir mal gucken, wie viel Prozent und wie viel Kilometer Reichweite wir gewonnen haben? Ja, es ist leider bei den 43 Prozent geblieben. Es hätte eigentlich mehr sein müssen. 44 Prozent, also 2% Prozent Gewinn, habe ich mindestens mit gerechnet. Aber es sind vier Kilometer mehr. Immerhin, ich hatte auch mit fünf Kilometer mehr gerechnet. Aber es sind nur vier Kilometer. 192 Kilometer habe ich jetzt Reichweite. Das heißt also, mit der kleinen Craft Fuel Alto 1200 Power Station kann ich als Reservekanister mein Tesla Model S75 im Notfall um 1,8 Prozent schätze ich mal aufladen und damit noch mindestens vier Kilometer fahren. Das ist natürlich nicht die Welt, aber im Notfall könnte es mir natürlich den Arsch retten. Ja, und natürlich kann man die Craft Fuel Power Station auch mit Solarzellen aufladen. Und dazu hat Fuel sogar ein eigenes Set im Programm. Das hier sind 100 Watt Solarzellen, ich kann aufklappen. Und mit dem angeschlossenen Kabel gibt es hier einen Ladeeingang. Und jetzt lädt die Powerstation über die Solarzellen theoretisch bis zu 100 Watt nach. Also ich würde mal sagen, so 80 bis 90 Watt liefern die in der Realität. Und damit ist so eine Power Powerstation, die Alto 1200, so ungefähr in 10 Stunden, 10, 11 Stunden wieder voll. Im Winter braucht man dafür mehr als einen Tag. Im Sommer würde wahrscheinlich ein Tag reichen um diese Powerstation rein über die Sonne wieder aufzuladen. Ja, und aufladen ist überhaupt ein gutes Stichwort. Wie lädt man das Ding auf, wenn man das nicht über Solarzellen macht? Dann gibt es hier ein mitgeliefertes Netzteil. Das hat 185 Watt, gibt aber nur 175 Watt an die Craft Fuel weiter. Das heißt, mit 175 Watt gibt es hier einen Ladeport, so einen Stecker, wo man das reinstecken kann. Da lädt das Ding ungefähr 6 Stunden 45 Minuten, dann ist es voll. Und ihr könnt die Stecker auch drin lassen, denn wenn die Crafuel bei 100% ist, dann schaltet sie das Netzteil komplett ab. Und das zieht dann auch keinen Strom mehr. Das ist quasi dann aus. Das heißt, es gibt dann keine Verluste. Es wird auch nicht zu warm. Ja, und die auf dem Papier vorhandene Kilowattstunde, die die Alto 1200 liefern soll, die sind in der Realität nicht ganz vorhanden. Ich habe das Ding einfach mal aufgeladen, dabei gemessen, wie viel Strom oder wie viel Leistung geht eigentlich rein. Und dann entladen und gemessen, wie viel Leistung da rauskommt. Und rein geht beim Laden insgesamt 1200 Watt. Also Alto 1200, das passt ja schon mal. Aber raus kommen ungefähr nur 0,9 Kilowatt oder 0,95 Kilowatt. Das heißt, da gibt es ein bisschen Verlust von ungefähr, ja, was ist das, so 10, 20 Prozent. Das entsteht natürlich beim Laden. Ladeverluste hat natürlich auch so ein kleiner Akku, nicht nur so ein großer Akku von so einem Elektroauto. Aber äh, ungefähr 0,95 Kilowattstunden bekommt man hier tatsächlich raus. Ja, was kann die Craft Fuel Alto 1200 denn sonst noch alles so, außer Elektroautos aufladen? Also zum Beispiel Handys aufladen. Dafür gibt es hier oben eine induktive Ladefläche. Kann ich es drauflegen, fängt das Handy an zu laden, ungefähr mit 15 Watt. Natürlich gibt es auch USB-Anschlüsse. Das sind ganze sechs Stück. Zweimal USB-C mit 100 Watt Ausgangsleistung und viermal USB 2.0. Da ist die Ausgangsleistung natürlich geringer. kann ich aber auch Handynetzteile anschließen, um Handys extern zu laden oder alles, was USB-Stecker benötigt. Dann fürs Camping oder irgendwelche Geräte, die ich outdoor benutze, natürlich zwei Zigarettenanzünderausgänge mit ja, Gleichstromausgangsleistung. Dann habe ich noch drei Gleichstromstecker mit je 12 Volt als Ausgänge und natürlich meine beiden 220 Volt Steckdosen, die 1000 Watt Ausgangsleistung haben. Außerdem habe ich ein Notfalllicht oder eine Beleuchtung, die ich aktivieren kann. Das sind hier zwei sehr helle LED-Streifen. Die kann ich in drei Helligkeitsstufen einstellen. Ja, das ist die erste Helligkeitsstufe, zweite Helligkeitsstufe, dritte Helligkeitsstufe. Und es ist wirklich ziemlich hell im Dunkeln. Und dann gibt es noch eine SOS-Funktion, wo das dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz blinkt. Vielleicht weiß das noch irgendwo jemand da draußen, wenn man mal in Schwierigkeiten ist, was das bedeutet. Und last but not least... Eine stroboskop -Funktion. Wozu man die braucht, weiß ich nicht. Vielleicht, um irgendwelche wilde Tiere beim Camping abzuwehren. Keine Ahnung. Ja, als Elektroautofahrer interessiere ich mich natürlich, was für ein Akku ist da eigentlich verbaut? Hier ist ein ganz normaler Lithium-Ionen-Akku drin. Also das ist die NMC Chemie, Chemie kein LFP-Akku. Aber Craft Fuel bietet ganze zwei Jahre Vollgarantie auf die Alto 1200 und gibt die Lebensdauer mit mindestens sechs Jahren an. Ja, die kleine Craft Fuel Power Station eignet sich natürlich nicht nur dazu, so ein Elektroauto aufzuladen, wenn es denn mal sein muss, sondern man kann sie natürlich für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten benutzen. Und diese eine Kilowattstunde in diesem kleinen Gerät ist unheimlich transportabel. Mit 12 Kilo Gewicht ist das echt nicht viel. Kann man immer dabei haben im Kofferraum oder sogar auf dem fahrradgepäckträger wenn es sein muss, man irgendwie ans Meer fährt oder so. Zusammen mit den Solarzellen kann man das Ding sogar mobil aufladen. Es eignet sich natürlich auch als ganz kleine Notstromversorgung für zu Hause. Also mit einer Kilowattstunde, da kommt man natürlich nicht ganz so weit. Aber den Kühlschrank zum Beispiel könntet ihr vielleicht eine Nacht oder einen Tag lang damit garantiert betreiben. Ja, und was kostet der Spaß nun? Also ich finde das preis leistungs richtig spitze. Die Alto 1200, die bekommt ihr aktuell für 1099 Euro. Vor Weihnachten war sie sogar 100 Euro billiger, da lag sie unter 1000 Euro. Ich habe aber einen Gutscheincode für euch, den findet ihr in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zur Website vom Shop, wo man die CraftView bekommen kann. Damit bekommt ihr 5% Rabatt, wenn ihr eine Alto 1200 bestellt. So ein Solarpanel liegt übrigens bei 199 Euro, Damit, also 100 Watt für 199 Euro. Das finde ich auch sehr angemessen. Die Konkurrenz ist da teilweise deutlich teurer. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.